Beim Erstellen einer Frage in Lime Survey gibt es eine ganze Reihe an Einstellungsmöglichkeiten und in diesem Video möchte ich einen kurzen Überblick geben. Der erste Schritt ist natürlich das Erstellen einer Umfrage. Wenn die Umfrage erstellt ist, ich nenne die jetzt einfach mal Test, dann kann man innerhalb der Umfrage dann hier bei der Struktur zunächst mal eine Fragengruppe erstellen. Die nenne ich wie immer erstmal einfach Fragengruppe 1 und dann kann ich hier Klicken auf Speichern und Frage hinzufügen, um jetzt meine Frage einzufügen. Und bei dieser Frage ist jetzt das erste, was ich hier gefragt werde: Wie soll denn die Frage heißen? Also wie soll der Code für die Frage sein? Da kann man einfach sowas wie Q1 zum Beispiel angeben und dann kann man hier unten den Fragetext eingeben. Also was sie die Befragten fragen wollen. Und es gibt noch die Möglichkeit, einen Hilfetext einzugeben, wo man eben noch irgendwelche Hinweise dazu geben kann, wie die Frage eben ausgefüllt werden soll. So, und dann haben wir jetzt hier auf der rechten Seite eine ganze Reihe an Optionen und die möchte ich jetzt mal so nach und nach durchgehen, um zu zeigen, welche Möglichkeiten es dort alles gibt. Das erste ist, man kann auswählen, um welchen Fragetyp handelt es sich denn. Zu den Fragetypen habe ich nochmal ein separates Video erstellt, das verlinke ich auch unten in der Infobox. Schauen Sie da gerne mal rein. Oder man kann auch einfach hier immer sich die Vorschau anschauen. Also immer wenn man hier draufklickt und dann sieht man hier auf der rechten Seite wie dieser Fragentyp so ungefähr aussieht. Ich wähle jetzt mal hier die Liste mit Optionsfeldern, weil das wahrscheinlich so die, der meistgewählte Fragentyp ist. Da werden dann einfach verschiedene Optionen angezeigt, die die Befragten auswählen können. So, dann gehen wir jetzt hier weiter auf der rechten Seite. Es wird dann gefragt, welches frage ich haben möchte. Die Voreinstellung ist hier in der, in der Vorschau zu sehen. So ungefähr sieht die Frage dann aus. Und dann kann man aber noch umstellen, zum Beispiel hier auf diese Bootstrap-Buttons. Dann wird das Ganze eben so als Buttons dargestellt. Ich lasse jetzt hier die Voreinstellung, das ist so die übliche Anzeigeart, und dann gehen wir weiter zu den Fragengruppen. Dort sehen Sie, zu welcher Fragengruppe diese Frage hier gehört. Hier eben die Fragengruppe 1, weil ich nur diese Fragengruppe ja gerade angelegt habe. Wenn man jetzt mehrere Fragengruppen in seiner Umfrage drin hat, dann kann man hier eben die Frage in eine der anderen Fragengruppen verschieben, wenn man das machen möchte. Dann kann man hier ein- und ausschalten, ob es eine Antwortoption anderes geben kann. Das ist das, was man hier in der Vorschau als Other sieht. Das heißt, ob die Leute die Möglichkeit haben sollen, hier nochmal ein anderes Feld anzuklicken, wo sie dann nochmal ein kleines Textfeld bekommen, wo sie selber etwas eintippen können. Dann kann man einstellen, ob die ganze Frage eine Pflichtfrage sein soll. Die Voreinstellung ist hier aus. Das heißt, die Leute können auch dann in der Umfrage fortfahren, wenn sie die Frage nicht beantworten. Wenn man die Pflichtangabe auf einstellt, stellt, dann können die Leute eben nur dann die Umfrage weiter fortführen, wenn sie diese Frage auch beantwortet haben. Trotzdem gibt es natürlich die Möglichkeit, dann auch innerhalb dieser Frage nochmal eine Keine-Angabe-Möglichkeit als Antwortoption zu geben. Das würde ich auch empfehlen, sofort zu gehen. Weitere Infos gibt es dazu auch nochmal in dem Video zum Umgang mit fehlenden Werten. Das verlinke ich auch unten in der Infobox. Dann kommt jetzt ein interessanter Teil, das ist die Relevanzgleichung. Damit kann man jetzt definieren, für welche Befragte diese Frage relevant ist. Das heißt wem diese Frage angezeigt werden soll und wem diese Frage nicht angezeigt werden soll. Sie sehen hier, dass die Voreinstellung 1 ist, das heißt also, dass einfach allen Befragten die Frage angezeigt wird. Angenommen, Sie wollen diese Frage jetzt nur einem Teil der Befragten stellen, nämlich nur denjenigen, die beispielsweise in der Frage Q2 mit dem Wert 2 geantwortet haben. Dann können Sie hier schreiben Q2 ist gleich 2 und dann wird das sozusagen als Bedingung eingepflegt, dass diese Frage nur denjenigen angezeigt wird die in der Frage Q2 mit dem Wert 2 geantwortet haben. Wenn Sie dafür nochmal genauere Informationen haben wollen, hören Sie auch gerne nochmal in mein Video rein zu dem Thema Relevanzgleichung. Okay, das waren jetzt die allgemeinen Optionen und wir kommen jetzt zum nächsten Punkt Anzeige. Dort kann man zunächst mal auswählen, ob die Antworten, also die Antwortoptionen, alphabetisch angezeigt werden sollen. Die Voreinstellung ist aus, weil die Antwortoptionen in der Reihenfolge normalerweise angezeigt werden, in der ich diese Option eingegeben habe. Wenn man das allerdings auf alphabetisch umschalten möchte, dann kann man hier eben das anschalten. Dann gibt es einen interessanten Punkt, das ist die zufällige Reihenfolge. Da geht es um die Randomisierung der Antwortoptionen. Das heißt, Sie können eingeben, dass die Antwortoptionen nicht in der Reihenfolge angegeben werden, wie Sie sie eingetippt haben, sondern für jeden Befragten eine zufällige Reihenfolge erzeugt werden kann. und Das können Sie auswählen, indem Sie hier auf Ja klicken. Dann kann man hier eine Beschriftung für die Anderes-Option auswählen. Normalerweise steht da dann eben im Englischen Other oder im Deutschen Anderes. Und wenn man dort eine andere Formulierung haben möchte, zum Beispiel sowas wie sonstige Angaben, dann kann man das eben hier eingeben. Dann die Anzahl der Spalten. Das ist nur dann relevant, wenn man die Antwortoptionen auf mehrere Spalten verteilen möchte. Dann gibt es Hinweis verstecken. Normalerweise ist es bei Lime so, dass bei jeder Frage so ein kleiner Hinweis dabei steht. Bitte wählen Sie eine der Antwortoptionen aus. Wenn man das ausschalten möchte, dann kann man hier sagen, dass man den Hinweis verstecken möchte. Dann gibt es die Möglichkeit, diese Frage immer verstecken. Das macht bei einer normalen Frage keinen Sinn, aber es gibt zum Beispiel Gleichungsfragen, die man so im Hintergrund laufen lassen möchte, die man den Befragten gar nicht zeigen möchte. Dann kann man hier das anschalten. Dann gibt es die CSS-Klassen. Das ist ein bisschen komplexer, wenn man zusätzliche CSS-Klassen angelegt hat, dann kann man die hier sozusagen dieser Frage zuweisen. Und dann gibt es noch die Relevanzhilfe für druckbare Umfrageversionen. Das heißt, wenn man die Umfrage ausdrucken möchte und dann entsprechend der Relevanzgleichung diese Frage nur einem bestimmten Teil der Befragten stellen möchte, dann kann man hier nochmal einen Text dazu eingeben, der das erklärt. Okay, soweit zu der Anzeige. Dann kommen wir jetzt zum Punkt Logik. Hier gibt es zunächst mal drei Einstellungsmöglichkeiten zu Matrixfiltern. Das ist nur dann relevant, wenn man vorher bestimmte Fragen gestellt hat und aus diesen Fragen dann die Antwortoption für diese Frage generieren möchte. Dann kann man einstellen, dass die Eingabe für das sonstige Feld nur numerisch sein darf, also dass man dort nur Zahlen eingeben darf. Ob dieses andere Feld ein Pflichtfeld sein soll, das heißt, ob man sozusagen die Leute zwingen möchte, dort irgendwas einzutragen. Und dann kommen wir jetzt zu einem ganz wichtigen Punkt, nämlich dem Randomisierungsgruppennamen. Da geht es jetzt darum, die Frage mit anderen Fragen in eine Randomisierungsgruppe zu setzen. Das heißt, alle Fragen, die man in eine gemeinsame Randomisierungsgruppe gesetzt hat, die werden dann den Befragten in einer zufälligen Reihenfolge angezeigt. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel drei Fragen hat, die man den Befragten in zufälliger Reihenfolge anzeigen möchte, dann schreibt man, hier immer den jeweiligen, schreibt man hier jeweils immer denselben Randomisierungsgruppennamen rein. Auch dazu habe ich nochmal ein gesondertes Video erstellt. Dann gibt es die Frage Validierungsgleichung. Die Validierungsgleichung ist dafür da, um zu prüfen, ob die Befragten plausible Angaben gemacht haben, also ob zum Beispiel die Antworten in dieser Frage zu anderen Fragen passen. Und dafür kann man dann hier bestimmte Bedingungen eingeben. Und wenn diese Bedingungen erfüllt sind, dann ist alles in Ordnung. Wenn die Bedingungen aber nicht erfüllt sind, dann bekommen die Leute einen Warntext. Und auch dazu habe ich ein weiteres Video erstellt. Schauen Sie da gerne mal rein. Dann kommen wir jetzt nach dem Punkt Logik dann zu Sonstiges. Da kann man dann einstellen, welcher Skalentyp eingestellt werden soll bei dem Export zu SPSS. Und man kann hier einstellen, ob ein Seitenumbruch in der Druckansicht vor dieser Frage eingefügt werden soll. Dann kommen wir zu den Statistiken. Bei den Statistiken kann man jetzt auswählen, ob diese Frage in der öffentlichen Statistik mit angezeigt werden soll. Was bedeuten diese öffentlichen Statistiken? Man kann den Befragten, nachdem sie die Umfrage ausgefüllt haben, bestimmte Statistiken anzeigen, die sich darauf beziehen, wie die anderen Befragten die Fragen beantwortet haben. Und hier kann man eben auswählen, ob diese Frage, um die es hier gerade geht, in dieser öffentlichen Statistik auftauchen soll, ja oder nein, und ob dazu ein Diagramm erstellt werden soll. Und als letztes haben wir dann noch den Timer, da kann man dann einstellen, ob die Leute nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung haben sollen, um die Frage auszufüllen. Auch dazu habe ich ein gesondertes Video erstellt, schauen Sie auch da Gerne mal rein. So, jetzt gehe ich mal hier auf Speichern und Schließen und dann schauen wir mal, wie die Frage jetzt aussieht. Man hat jetzt hier ja. so ein paar, in, paar Informationen, zu, welchen, zu welcher Fragengruppe gehört die Frage, welchen Code hat sie und so weiter. Und alle Einstellungen, die wir gerade vorgenommen haben, die verbergen sich hier unter dem Punkt Bearbeiten. Das heißt, wenn Sie jetzt nochmal diese ganzen Einstellungen ändern wollen, klicken Sie hier auf Bearbeiten. Wir gucken mal, was es hier noch gibt. Vor dem Bearbeiten-Button hat man hier drei verschiedene Möglichkeiten der Vorschau. Die gesamte Umfrage als Vorschau, die Fragengruppe oder nur die Frage. Dann der Bearbeiten-Button. Dann kann man hier die Logik überprüfen. Da wird geschaut, ob man in der Relevanzgleichung oder in dieser Validierungsgleichung irgendwelche Logikfehler drin hat. Wenn das der Fall sein sollte, wird es hier dann in rot als Warnung angezeigt. Dann Löschen, um die ganze Frage zu löschen. Export, wenn man nur diese Frage hier löschen möchte. Das Kopieren ist auch sehr praktisch, wenn man also zwei ähnliche Fragen hat, kann man einfach diese Frage hier kopieren und dann als weitere Frage in diesen Fragebogen einfügen. Das Bedingung setzen funktioniert so ähnlich wie die Relevanzgleichung. Auch dazu habe ich ein Video erstellt. Das heißt, wenn Sie die Relevanzgleichung nicht selber tippen wollen, sondern sich das zusammenklicken möchten, dann haben Sie die Möglichkeit, das unter diesem Button hier zu machen. Dann das Antwortoptionen bearbeiten ist nochmal ein wichtiger Punkt. Dann gehe ich nochmal drauf. Hier kann man jetzt die verschiedenen Antwortoptionen eingeben zu der Frage. Angenommen, hier möchte ich jetzt mal die Antwortmöglichkeiten A1 und A2 angeben und den dazugehörigen Code. Was dann in Ihrer Statistiksoftware auftaucht, zum Beispiel SPSS oder Starter, da ist es wichtig, dass man hier numerische Codes wählt, also 1 und 2, damit es dann auch als numerische Variable jeweils erkannt wird. Dann gibt es hier unten die Möglichkeit des schnellen Hinzufügens. Das ist sehr praktisch, wenn man zum Beispiel einen Fragebogen aus Word hier in lime rüberkopieren möchte, dann kann man nämlich hier über Schnelle einfügen mehrere Antwortoptionen auf einmal da eingeben. Und dann gibt es hier diese Beschriftungssets, das heißt, wenn man jetzt diese Antwortoption hier speichern möchte und für weitere Fragen dann verwenden möchte, kann man das hier speichern und dann später wieder aufrufen. Dann kann man diese Antwortoptionen auch noch formatieren, wenn man das möchte, indem man hier auf dieses Stiftsymbol geht, kann dann hier die Schriftart ändern und so weiter. Und man kann auch vor allem weitere Dinge einfügen, wie zum Beispiel Bilder. Soweit zu den Antwortoptionen. Ich gehe hier wieder auf Speichern und Schließen, um wieder zu der Hauptseite der Frage zurück zu gelangen. Und da waren wir ja gerade bei dem Punkt Antwortoptionen bearbeiten. Und dann gibt es hier noch den letzten Punkt, Vorgabeantworten bearbeiten. Wir sehen also, dass man dort auch auswählen kann, welche der Antwortoptionen als Vorgabe eingegeben werden soll. Normalerweise haben wir keinen Vorgabewert. Angenommen, ich nehme BLE jetzt A1 als Vorgabe und gehe hier auf Speichern. Und wenn wir dann mal in die Fragenvorschau gehen, dann sehen Sie, dass hier A1 sozusagen voreingestellt ist. Soweit als kleiner Überblick zu den Optionen bei der Erstellung von Fragen.